Moin Leute, Zeit euch meine vierte Serie vom großen Rocket-Finale zu zeigen. Wir schreiben Sonntag, den 9. Januar 2022. Es ist exakt 20.31 Uhr und 34 Sekunden. Die Serie beginnt und es wird gesetzt. Das heißt, ich habe hier zwei Spieler am Tisch, die sicher genauso wie ich inzwischen schon so ein bisschen gedämpft, frustriert sind. Denn knapp 2000 Punkte, ja, das ist noch im guten Mittelfeld des Turnieres. Aber natürlich hat sich sicher jeder vorgestellt, nach drei Serien ein bisschen weiter vorne zu sein, ein bisschen dichter an der Chance zu sein, hier groß einzusteigen. Ja, und deswegen wird sicher auch hier ein bisschen steiler inzwischen gereizt. Muss ich mir auch, habe ich mir auch vorgenommen, muss ich mir vornehmen. Ja, und jetzt trotz alledem erstes Spiel hier in Vorhand den 7-Trümpfer-Herz nicht bekommen für ein Handspiel mit drei Fehl- Karten in allen drei Farben dann natürlich auch nicht unbedingt geeignet. Spieler 1 macht jetzt hier den Pikhand. Ich komme immerhin erstmal dazu, ihm hier die Kreuz 10 abzustechen und überlege, ob ich jetzt in meine ganz lange Herzbatterie reingreifen soll. Denke mir dann aber doch, dass das vermutlich nicht der Volltreffer ist. Ich möchte die Herzvollen natürlich verwimmeln und wenn ich Herz öffne, dann erlaube ich einen billigen Abwurf oder meinem Partner mache ich es schwer, dass er auch einen Fehler machen kann. So, und dann gucken wir mal hin. Jetzt fange ich an, durchzufeuern. Aber natürlich ist irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die Karo 10 ähm, es dann nicht in, ins Ziel bei uns schaffen wird. Und tatsächlich stellt sich gleich raus, die Karo 10 lag im Stock. Also Karo anzufassen war hier nicht super krass. Ähm... Falsch oder so. Ich hätte sie jetzt halt irgendwie haben müssen und noch, auch noch schmieren müssen. Dann wären wir hingekommen, so eben nicht. So, da kann man mal 18 sagen. Mehr auch nicht. Aber mal gucken, was ist los für 18. Und erneut, ich werde hier kaum in die Uhr eingreifen, ich werde das kaum anhalten. Ihr seht das hier unten Laufen, genau in der Geschwindigkeit lief auch das Turnier. Ich finde Karo Ass, ja und jetzt erstes Zeichen dafür, dass ich mein Spiel hier wirklich jetzt umgestellt habe auf die neuen taktischen Gegebenheiten. Wir haben halt schon 60 Prozent äh, der, des Turniers durch und es sind nur noch zwei 24er Päckchen. Wir stehen gerade mal im Mittelfeld, da muss das Risiko erhöht werden. Also hier ein Grang, den man sonst vielleicht in der ersten Serie auch noch nicht gespielt hätte. Krieg 21 zu stechen, Bauernfallen verteilt, Spiel ist schon gewonnen, natürlich mit der Herz 10 in der Abgabe und bestellter Pik 10 Schneider sehr schwer vorstellbar, wenn überhaupt dann vielleicht wirklich nur mit einer blanken Herz 10, denn ansonsten, dass ich da irgendwie nur 13 und 15 abgebe, das ist unwahrscheinlich, ein paar Kreuzstiche sind schließlich auch noch drin und die Kollegen ahnen ja sicher auch, dass ich hier in der Pik 10 stehe. Also das ist jetzt nicht das, die Riesenüberraschung. Ich bekomme die 10 hier noch durch, aber gewinne trotzdem weit entfernt vom Schneider. Auch hier übrigens wieder, stellt sich im Nachhinein raus, auch ein starker Tisch. Ein sehr guter Bekannter von mir hier mit am Tisch. Auf jeden Fall auch sehr viel Skat-Erfahrung. Ist aber in dem Feld natürlich auch keine Überraschung. Und letztlich, ich bin ein Spieler, dem der sich an sich eher über ein starkes Feld auch immer freut, dem das eher zugutekommt, weil ich im Prinzip passiver... Reize als die meisten anderen und letztlich die guten Spieler neutralisieren sich ein Stück weit eben auch gegenseitig. Es ne? ist nicht nur so, dass du ein berechenbares Spiel hast, eine berechenbare Reizung und Gegenspiel hast, sondern dass auch die sich ein bisschen gegenseitig neutralisieren. Deswegen komme ich in einem starken Feld an sich immer sehr gut zurecht. Typischerweise liegt mir das besser als wenn ohne ähm, na null, da geht doch was Sieben und acht. Oh, Peak hat er nicht. Gut, dann greife ich direkt in die Herzen wo er seinen ersten Abwurf gemacht hat. Na, jetzt haben wir ihn doch, oder? Zack, erwischt Spieler 3. Ja, also so gesehen, mir liegt an sich ein starkes Feld, ähm, mehr als ein Feld, wo, im, wo nicht gesetzt wird, wo bei einer WM oder EM zum Beispiel in einem sehr großen Teilnehmerfeld äh, jeder mitmachen konnte und das dann so ein Getrommel im freien Feld ist, wie ich es das dann immer nenne, dass... Ähm, ist eben ein bisschen weniger. Also ich mag hier diese, dieses Setting ein bisschen lieber. Was natürlich trotzdem hier ein Punkt ist, man sieht vorher nicht genau, wen habe ich am Tisch. Diese Maskierung, die verdeckt natürlich auch ein bisschen die Erkenntnis, wie stark, was für Leute habe ich hier. Habe ich hier die absoluten Topstars? Oder ähm, vielleicht doch eher jemanden, der, dem ich äh, ein bisschen... Eine kleine Unschärfe auch mal zutraue, aber okay, das gehört hier auch ein bisschen mit dazu. Das muss man hier selber rausfinden. Besser ist man beraten, erstmal von auszugehen, dass die anderen hier das Spiel auch beherrschen. So, Spieler 3 kontert sein 0 mit einem Grang. Wir haben erstmal alles gegeben. Hat der Partner vielleicht noch einen Karo Buben? Ah, ja, sieht nicht so aus, wo er Herz abwirft, sieht es ehrlich gesagt nicht so aus. Nee, nee, nee. Spieler A3 hat einfach durchgezogen, hat den Grang Schneider gewonnen. Da waren nur die beiden Stiche für uns zu holen. Erneut. 18 kann man ja mal sagen. ne? Oh, ich bekomme es. Ich finde Karo Ass. Das ist ganz gut. Ja, was machen wir jetzt draus? Ne? Was machen wir daraus? 24 in Karo plus zwei Bilder, Pflichtbilder in Herz und Pik. 8, 14... 28 und 24 stehen wir bei 52, Kreuz Dame können wir drücken, aber bei 55. Ja, aber wo kommt der Rest her, ne? Wir könnten noch Pik Bube drücken, dann haben wir schon mal 57, aber irgendwas muss noch herkommen. Also der Grang ist mir dann gerade ohne Kreuz Ass, 10 König und wo drei Buben fehlen, auch zu wild. Ich hoffe jetzt, dass ich einfach die genannten Karten alle durchbekomme auf 55 und dann muss einfach der Pik Bube noch den Stich machen mit entweder zwei Buben oder mindestens einem Trumpf König. So, bisher läuft alles. Und manchmal kriegst du ja, guck mal, hier habe ich schon ein Auge extra, das hilft aber nicht viel. Gut, jetzt, äh, ich brauche immer noch, ähm, entweder zwei Buben oder einen König. Trumpf Dame wird zwar jetzt auch reichen, aber die habe ich ja gedrückt. Also mit 61 werde ich das Spiel wahrscheinlich nicht gewinnen, sondern wenn, dann mindestens mit 62. Ähm, ja, aber ich brauche natürlich noch den, den Pik Bubenstich, ne? Der muss noch laufen. Und das gefällt mir natürlich hier erstmal richtig gut. Spieler 3, ja, was hat er denn da, ähm, Pik hatte ich doch jetzt gar nicht gedrückt, da hat er sich doch eine Lusche aber er hatte irgendwie den König verpasst. War aber auch egal, ob er die Zehn da spielt oder den König, wenn ich in Hinterhand schön bleibe und <lacht> mir das aussuchen kann, dann hätten mir ja, wie gesagt, auch schon jetzt drei Augen gereicht, um den Sack zuzumachen. So, wo sind wir gelandet? Bei 70 Augen. Gut. Solche Spiele, die müssen dann natürlich auch funktionieren. So, und was ist jetzt hier? Kriegen wir ein bisschen Momentum? Auch wieder ein Ansatz. Kreuz mit 2 können wir reizen. Also 33, sage ich mal, auf jeden Fall. Kreuz oder Pik, dann haben wir uns, halten wir uns das noch so ein bisschen offen, aber wir kriegen es für 18. Und für 18 wird es natürlich ehrlich gesagt besser finden. Ne? Zwei Luschen, nicht mal der sechste Trumpf. Gut ist, das Spiel ist ganz manierlich mit Pik 10 im Keller, aber es hat natürlich ohne Trumpf Volles auch absolut seine Risiken. Und wo Herz aufkommt, bin ich an sich schon gezwungen, zweimal von oben zu ziehen. Nicht, dass mir da die Herz 10 noch abhanden kommt beim gleichmäßigen Trumpfstand. Ja, und dann hier natürlich Glück. Trumpf steht tatsächlich 3 zu 3. Wenn jetzt Trumpf zu viert steht mit beiden Vollen, dann kann die Geschichte auch schon wieder schnell übel ausgehen? Ne? Auf die beiden Trumpfhollen können dann Karo, Ass und 10 verladen werden. Naja, da braucht man nicht drüber reden: 42, Pik noch zwei Stiche drin, äh, Herz noch einen Stich drin, aber Trumpfstand 3-3. Wir kommen hier also gut hin und jetzt ging es sogar um Schneider und da hat jetzt Spieler 3 leider, muss man sagen, eben äh, wieder gut aufgepasst. Ich hatte, wenn er jetzt den Pik König rausnimmt, dann macht die Dame noch den Stich und dann habe ich glaube ich 91, aber Spieler 3, wie gesagt, plötzlich hier Fu den Fuchs ausgepackt, den König gehalten und mir damit den Schneider ruiniert. War natürlich jetzt... Ähm, auch ganz recht offensichtlich. und was haben wir denn hier? Ass, 10, Ass, 10, Ass und eine bestellte 10. Sechs volle in Vorhand. Und sowieso ein bisschen das Momentum. Gerade zwei gewonnen. Und jetzt ist doch der Moment, das ist so ein Entscheidungsspiel. Ich sag mal, ich in dieser Situation will das auch gerne haben, ne? Jetzt haben wir eine hohe Reizung. Das ist gefährlich, aber was reizt da. Vielleicht reizt er Nullouvert. Vielleicht hat er einen Pik Foul. Jetzt passt er auf 45 nicht. Super cool, aber was soll's? Findung, okay, ist jetzt nicht überraschend. Ne? So viele gute Karten gibt's ja an sich gar nicht. Ne? Herz Ass wäre so eine... Ein Bube ist schon fast auch wieder schade, weil er das Spiel billig macht. Natürlich nimmt er auch das Risiko raus. Ja, jetzt was heißt die 45? Ne? Nimmt man die jetzt super ernst oder sagt man, naja, der hat vielleicht auch gemerkt, er kommt nicht ran für null -Wehr. Gut, null wo ich jetzt 7 finde, auch nicht mehr wahrscheinlich. Aber letztlich äh, alles egal. Es ist ja nicht mehr zu ändern. Ähm, ich kommen, hab hier sowieso jetzt ein teures Spiel. Selber ein Null-U-Wer jetzt irgendwie hinzulegen und quasi direkt aufzugeben, kommt auch nicht in Frage. Die Frage ist, ob man jetzt hier den Herz ohne 5 spielt. Ein bisschen ähm, vielleicht schon, jetzt sag mal versucht, das Risiko wieder runterzufahren. Aber letztlich muss man sagen, das ist natürlich so ein All-In-Spiel. Ne? Ähm, Im Moment stehen wir so im Turnier Mittelfeld, da gibst du so irgendwo, weiß ich nicht, 400 Euro zu gewinnen, 600 Euro, wenn du noch ein bisschen nach vorne kommst, auch 800.000 Euro, aber ganz oben, da gibt es fünfstellige Summen ne? und nach unten kannst du sowieso nur weich fallen auf 200 Euro, also es ist definitiv hier Risiko, äh, finde ich, die richtige Aktion und deswegen habe ich mich jetzt auch entschlossen, kommen. sei es drum, ähm, da muss einfach jetzt, ich drücke 20, jetzt müssen die vier Vollen einfach laufen, die Reizungen ignorieren wir weitestgehend, zack, da kommt der Karo Bube. Scheiße. Und ärgern. Und da kommt der Herzbube. Und Spieler 3 hat tatsächlich Karo Hand mit Dreien gereizt. Mit drei Karo, drei obere Buben. Tja, und jetzt sind wir natürlich aufgeflogen. Wir haben 25, äh, ja, wir haben noch äh, einen Pikstich hier in, in der Hand. Selbst wenn wir jetzt auf die 10 schneiden, dann kommen wir aufs. Es, es reicht halt einfach nicht. Wir kommen im Leben nicht hin. Und im Übrigen, Spieler 3 hat wahrscheinlich den König Dame. Das sieht so aus, als ob er danach sonst ähm, auch einfach den Buben oder den Karo König ziehen kann, um die 10 dann zu retten. So, und so ist es auch. Und jetzt kommt natürlich Kreuz und Ende der Vorstellung. Ne? Spieler 3 sitzt jetzt hinten, kann noch abtragen. Und jetzt kommt was Witziges. Spieler 3. Sieht natürlich aufgrund Karo 10, dass das Ass gedrückt ist, sticht seinem eigenen Partner hier das Ding ab. Und ähm, das Witzige ist jetzt, wenn ihr euch dieses Endspiel jetzt anschaut, ich habe jetzt natürlich chancenlos verloren, aber wenn ich jetzt die 45er Reizung wirklich mit dem Röntgenblick auf diese Goldwaage lege und sage, okay, das ist der Karoant mit rein und mir jetzt noch diesen Spielverlauf vorstelle, dass Spieler 3 jetzt seinem Partner da den, ähm, den Kreuzstich absticht, hat ich jetzt plötzlich einen Siegweg auf 61, wenn ich 14 Augen Herz gedrückt hätte. 14 Augen Herz gedrückt, Kreuz Ass läuft durch 25, Kreuz, äh, Karo 10 wird gestochen, Kreuz 10 wird gestochen, Pik nehme ich raus, Dame, König, Ass auf ähm, 43 und dann habe ich jetzt plötzlich hier in diesem Stich das Karo Ass noch in der Hand ähm, auf 58 und die Karo Dame auf 61 anstelle des Herz Königs. also das ist dann natürlich mal wieder so der Treppenwitz, dass hier tatsächlich gegen diese krasse Verteilung mit so einer, ja, Glaskugel sogar ein Sieg drin gewesen wäre. Also schon ein bisschen merkwürdig, dass Spieler 3 da ähm, diese ganz kleine Tür aufmacht. Aber so ein Anschiss ist natürlich auch super. Selten. Ja, also ich würde sagen, wir sind im Prinzip geplatzt. Gang ohne Vieren. Versucht. Wir wollten noch nach ganz oben angreifen. Von der ja... Von der Begründung, von der Logik ist das, finde ich, auch in Ordnung. Also da gräme ich mich hinterher nicht so sehr drüber. In der Retrospektive kannst du immer sagen, ja, da war eine hohe Reizung, du hast nur drei Asse, äh, bist ja selber schuld. Aber wie gesagt, ähm, wenn man mit bedenkt, dass hier nicht mehr so viele Spiele sind und letztlich irgendwann musst du dich entscheiden, ob du ein bisschen an dem Gashebel noch rüttelst oder nicht, ob du ein bisschen versuchst, ähm, auch mehr aus der Karte rauszuholen als dir vielleicht zusteht, also ob du sprich das Risiko erhöhst und auch damit die Varianz natürlich erhöhst und wenn du halt bei so einem Turnier, wo es sowas so ein großes Preisgeld oben gibt, ähm, die Chance ergreifen willst, dann musst du und es bisher so schlecht oder so durchschnittlich erst gelaufen ist, dann musst du halt irgendwann das Risiko erhöhen, um diese Varianz zu erhöhen. Du willst genau diese Spiele, also ich will genau diese Spiele. Es war ja eine Chance hier 120 zu machen. Gut, nun sind wir geplatzt. Nun würde ich sagen, kleine Brötchen backen, gucken, dass wir hier fair und korrekt weiterspielen. Jetzt erstmal fünf dagegen. Und wir sehen auch, es ist nur ein Viertrümpfer von Spieler 3. So, mein Partner wechselt die Farbe, gefällt mir gut. Oho, oho, Spieler 3 geht hier in den Schnitt. Der hat, glaube ich, ein Problem. Und inzwischen de deucht mir, das ist vielleicht gar nicht mal der Viertrümpfer. Mein Partner hat vielleicht noch einen Trumpf. Das wollen wir doch jetzt mal, schau einer an, das wollen wir doch jetzt mal überprüfen. Jetzt fliegt noch der Herzkönig. Also das Ding ist Spieler 3 jetzt natürlich durch diese Pik 4 zu 1 Verteilung, Karo 3 zu 1 Verteilung, vollständig jetzt aus der Kurve geflogen. Ähm, wir haben übrigens hier schon Rest, wenn ich jetzt Karo Dusche noch abschmeiße, ähm, war aber ja alles so also ein bisschen Bumpe habe ich hier vielleicht auch ein bisschen Lachs gespielt, letztlich Spieler 3 hatte 20 im Keller und mit Karo Ass 31 liegen hier, macht er jetzt noch den Stich auf 34, also ich würde sagen hier sind gleichzeitig zwei Träume irgendwie äh, geplatzt ähm, sowohl bei mir ein teures Spiel als auch bei Spieler 3, ja Gucken wir, wie es weitergeht. Spieler 1, der noch gar nicht so oft sich in Szene gesetzen konnte, ist jetzt auch mal wieder dran. So, dann würde ich sagen, komme ich hier auf jeden Fall zum Überstich. Ich kann jetzt die Stechfarbe anvisieren. Die Frage ist... Nützt das was? Ah, es nützt wohl wenig, denn Pik ist zu stark. Ass 10 König in der Beikarte, das können wir natürlich nicht torpedieren. Ähm, ja, ein, ja, Pik 10 wahrscheinlich hätte mindestens mein Partner schon haben müssen, dann wäre es, glaube ich, schwer geworden. So, auch hier, man kann ja mal 18 halten, man kann ja mal 20 halten. Ja, ehrlich gesagt, logisch. Ich bin hier offenbar jetzt schon bereit, das Ding auch ähm, Weiterzutreiben, mindestens bis 30, also Pik zu spielen oder Kreuz, das war hier der Plan, zumindest auch kein Herz ohne 2 zuzulassen. Ähm, ja, ich spoiler schon mal, ne, ich habe es mir natürlich alles schon so ein bisschen angeschaut. Ich hätte hier zwei Kreuzen gefunden, sieht erstmal aus wie zwei goldene Uhren und hätte diesen Siebentrümpfer dann gnadenlos, ohne Chance verblasen. Spieler 1 hat, hätte vier, alle vier dagegen gehabt und Spieler 3 hat volle ohne Ende. Also äh, gut, dass ich nicht rangekommen bin. So viel hier schon mal vorweg. Grang wäre natürlich auch nicht gegangen. Kreuz 10 bestellt bei Spieler 1 und die beiden Buben. So, und Spieler 3 macht den Peak. Kreuz Ass hat er erstmal gestochen. Mein Partner überlegt, zieht hier schön den Herz Buben. Alles klar, damit ist es nur ein fünf trümpfer spieler 3, auch nur noch zwei Trumpf. Und er bietet auch nicht Kreuzers an. Ja, und jetzt habe ich natürlich Abzucht, da habe ich nur drauf gewartet. Jetzt kann ich die Trumpf vollen einsacken und dann mit Kreuz weitermachen. Ja, also auch das war jetzt... Und warum hat Spieler 3 das in Karo zugelassen? Ja, er hatte auch in Karo keine Beikarte. Es zeigte sich im Nachgang, er hat gereizten Fünftrümpfer mit Herz, Ass, Zehn Dame an der Seite und hat auch zweimal Schrott gefunden. Und dann wurde er hier natürlich erneut massakriert. Also 36 Augen, ein ohne fünf, ein ohne 4 verloren. Ja, ist hat genauso wie, würde ich sagen, in der Summe vielleicht noch ein bisschen mehr als mein Grang ohne vier. Also jetzt ist es endgültig amtlich. Spieler zwei und Spieler drei, also meine Wenigkeit und der Kollege, den ich übrigens sehr gut kenne, haben sich hier aus dem Rennen ein Stück weit rausgenommen. Unfreiwilligerweise, muss man sagen. Show must go on. Der Pikant sieht natürlich von meiner Karte aus überhaupt nicht angreifbar aus. Schon gar nicht nach dem ersten Stich. Jetzt bekommt er da die Karo 10 noch hochgespielt. Damit ist ja wohl endgültig alles klar. Wir sind jetzt hier schon dabei, zwei Augen zu sparen. Und da, guck an. Also, so richtig dolle war der vielleicht jetzt auch nicht unbedingt, ne, muss man sagen. Herz Dame, bestellte Karo 10. Aber letztlich, Pik 10 ist im Stock und deswegen wurde das Spiel natürlich auch jetzt nach, dem, nach der günstigen Trumpfverteilung und nachdem Karo 10 hochgespielt wurde, ganz, ganz lässig gewonnen. Ja, was man auch so ein bisschen sieht hier, es zieht sich ein bisschen länger. Ne? Wie gesagt, ich mache nichts an, der, an den Zeiten. Es läuft genauso, wie das im Live-Turnier auch, also wie das live gelaufen ist von der Geschwindigkeit. Kann man sehen, am zweiten Tisch, da waren wir, glaube ich, nach 20 Minuten schon so ungefähr durch. Hier sind wir gerade mal jetzt mal bei der Hälfte. Einfach die Überlegungspausen da größer sind. Alles vielleicht ein bisschen sorgfältiger gewogen wird. Vielleicht auch ein bisschen mehr Nervosität drin ist, ich weiß es nicht. Jedenfalls hier geht's ab. So, und jetzt, wir sind Spiel 12. Ich bin bereit wirklich jetzt schon, ähm, einiges Herz zu, zu riskieren. Ihr seht es, Spieler 3, der hat ja auch viel gereizt. Das muss man sagen. Das heißt, habe ich schon gemerkt, da muss ich auch nicht jede Reizung super seriös nehmen. Trotzdem ist natürlich hier mit jeder Reizung, die ich hier halte, steigt das Risiko natürlich immens. Denn bei meinem Herz ohne 5, ähm, die Chance sich zu überkaufen mit einem der drei oberen Buben ist natürlich gegeben. Und wenn ich eben nicht gut finde, ich muss ja trotzdem gut finden, dann verliere ich das Spiel einfach über meine Abgabestiche. So, und jetzt habe ich doch wohl irgendwie alles richtig gemacht, oder? Kreuz As 10 gefunden, also Traumfindung, nicht überkauft, stattdessen die Beikarte richtig gut verstärkt, auch offensichtlich, was ich drücke. Ja, und jetzt kommt Karo 7 und ich bin da ganz kurz am Schwimmen. Ne? Sollst du jetzt, wo auch noch eine Reizung von 36 ist, hat vielleicht vorhin mal blank aufgemacht, sollst du jetzt schnippeln und damit dieses Spiel riskieren, das wäre doch Wahnsinn. Das muss doch an sich so reichen. Also rausnehmen, erstmal Trumpf spielen, ja, und jetzt guckt mal, was jetzt passiert. 11, äh, 13, 20. Und jetzt kommt hier plötzlich der Zweitrümpfer zum Überstich, was ich ja jetzt auch nicht verhindern kann, auf die Karo 10, auf 32. Ja, und wenn jetzt plötzlich noch, äh, guckt mal her, jetzt kann man es schon rechnen. 43, 45, ich muss Trumpf Dame abgeben. Wenn jetzt Pik 10 hinten, Beispieler 3, sitzt, dann verliere ich das Ding mit 60. Stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal vor. Dieser, dieses Riesenspiel, weil der Zweitrümpfer zum Überstich kommt und PIK 10 sitzt zum Glück vor mir. Halleluja. Nur im ersten Stich hatte ich hier die Chance, das äh, anders zu machen. Dann gehe ich auf eine andere Weise in Risiko ein. Also da bin ich jetzt gerade nochmal richtig ins Schwitzen gekommen bei diesem Spielverlauf. Ja. Gut, es gibt also nicht nur schlechte Nachrichten, es gibt manchmal dann auch hinten raus die guten Nachrichten. Pik 10 saß zum Glück in der richtigen Hand, aus meiner Sicht. Stechfarbe sofort identifiziert, das ist doch erfreulich. Gehen wir in, die, in das nächste Dorf, denn schließlich muss ich ja irgendwo auch die Stiche machen, um Pik Ass heimzubringen. Ich hatte gehofft auf Karo Ass zu dritt bei Spieler 3, das hat jetzt gar nicht hingehauen, da hat er einen schönen saftigen Stich, Stich eingesammelt. Spieler 1 hat natürlich gehofft, dass ich jetzt Karo blank aufgemacht habe, hat geschnippelt, wo schon kein Pik da war. Das war sicher auch in Ordnung, so gesehen. Gut, jetzt kommt noch die blanke Herz 10 on top und plötzlich wurde das Spiel jetzt Ganz, ganz leicht gewonnen. Ja, dann ist irgendwie auch schon wieder so ein bisschen die Luft raus aus der Karte. Ne? Man kann es nicht anders sagen. Die Luft ist so ein bisschen raus. Und in solchen Situationen muss sich eine weitere Tugend des Skatspielers ähm, muss durchklingen, Geduld, Geduld, Geduld. Du willst jetzt an sich hier, wenn du diesen Gang ohne vier verloren hast, wenn du jetzt in solche wilden Gemüsekarten schaust, du willst an sich, dass es nur noch schnell vorangeht, die Serie zu einem Ende kommt und dann hast du plötzlich hier diese Spieler, die einfach sehr lange brauchen. So, und was ist das jetzt? Schwere Aufgabe für mich. Pik 10 hat er sie oben oder nicht, also da reinstechen kommt irgendwie für mich nicht so ins Frage. Jetzt habe ich abgeworfen. Gut, und jetzt habe ich aber nicht die Herz 10 geschmiert. War die einzige Chance für mich, die Herz 10 unterzubringen. Andererseits wäre dann jetzt natürlich eben auch der Herz König ähm, nicht abgeworfen worden. Das ist klar, wenn ich auf Pik Dame die Herz 10 versenke, dann braucht er den Herz König nicht abschmeißen. Ähm, ja, Pik 10 oben hat und Herz König noch gedrückt, dass er auf dem Ass blank steht und der ähm, Pik 10 zu dritt, dann hätte er noch leichter gewonnen, aber letztlich ähm, ja, wer von euch tut da auf diese Pik Dame jetzt die Herz 10 rein? Das wäre auch schon ein ganz schön heftiger Stich, ne? Dann nimmt er die 10 raus und du stehst also auch da wie irgendwas. Also, äh, gut gedrückt oder richtig gedrückt, glücklich gelaufen. Spieler 3 konnte gegen 4 Trumpf gewinnen. Ich schaue äh, jetzt hier in, 4 Damen, ein König, ja, Natürlich sind noch weitere Bilder dabei, aber nicht genug, um das Ding irgendwie nur in meinem Sinne äh, zu verschönern das Blatt im Gegenteil die beiden Büblis die lachen dann noch so das ist schon so eine 7 Bilder Challenge hier, ne? Gut, 8 9 10 Bilder Challenges sind noch heftiger, aber <lacht> auch das ist schon hier irgendwie ein Anblick, von dem ich mir vorstelle ein Sack voll Bilder beim Pokern macht wahrscheinlich dann doch einfach mehr Spaß als beim Skat. So, vier haben wir dagegen. Also nicht die Flinte zu früh ins Korn schmeißen. Mein Partner legt ein Ass auf den Tisch. Natürlich denken wir, dass es kurz ist. Natürlich nutzen wir die Chance, den König, den Stich, mit dem König den Stich zu beschweren. Wir wollen ja sowieso nicht, dass der gestochen wird. Wir haben gehofft, dass der natürlich bedient wird. Dann hätten wir hier vielleicht eine gute Chance gesehen. So wird es wahrscheinlich schon schwer. So, wir nehmen mal mit, um jetzt äh, weitere Gegenmaßnahmen zu zünden, um eine neue Farbe von, aus der Mittelhand oder den Spiel in Mittelhand zu nehmen, eine neue Farbe zu öffnen. Aber das beeindruckt ihn jetzt hier nicht sonderlich. Ne? Herz hatte auch Ass und Zehn. Jetzt konnte ich zwar Herr Zehn stechen, aber jetzt müssen wir doch mal gucken, ob in Karo noch irgendwo eine Schwäche war. Ich habe gehofft, natürlich auf Karo rüber zu spielen um dann auf dem Herz-König-Stich die Karo-Dame zu legen. Nichts davon passiert. Sollen wir jetzt die vier Augen stechen mit unseren ehemals vier Trümpfen? Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, nachdem ich da herz -Ass gesehen habe, mit der Dame lief es durch, Karo-Ass lief durch und Pik-Ass-König wurde mit dem trumpf -Ass gestochen, Herz-König-Stich auch noch da. Sieht einfach nicht super realistisch aus, dass wir hier das Spiel noch gewinnen können. Ne? Vielleicht machen wir noch den Karo-Stich, dann noch einen Trumpfstich, aber wahrscheinlich macht der, hat der Spieler den Sack hier einfach schon zugemacht. In dem Moment, wo Pik 10 gedrückt ist, ist der Sack sowieso zu. Und jetzt erstaunlicherweise muss man sagen, dass er Karo 10 noch hat, ähm, da habe ich natürlich nicht mit gerechnet, weil dann hätte er ja vor Herz König auch Karo 10 ziehen können. Ähm, so gesehen, wenn ich da eben drei Augen abwerfe, kann ich die Karo 10 noch stechen. Letztlich war aber auch das wieder. Ähm, nicht von Relevanz, denn wenn ich da abschmeiße, hat der Spieler das Spiel dann auch schon gewonnen. Also da hat er einfach nur noch ein bisschen sein Risiko minimiert, denn das auf den Herzkönig abgeworfen wird, das war aus Alleinspielersicht wohl wahrscheinlich. Jedenfalls die Chance größer, als das Karo jetzt auch verteilt lief. Tja, Spiel 16, was sagt man da? Arschlecken. Langsam die Erwartungshaltung runterfahren. Es sieht nicht so aus, als ob wir hier in diesem Rocket ganz nach vorne kommen. Es waren vielleicht dann auch das eine oder andere Unglück zu viel auf die kurze Distanz. Ne? Das war, so ging es ja los in der zweiten Serie mit zwei Spielen, die man an sich so 80, 90 Prozent gewinnt, auch bei kleiner Reizung jeweils. Und dann in der dritten Serie einmal bei 18 gehalten auch den 7-Trümpfer gegen 4-Trumpf. Jetzt in dieser Serie 6 Volle. Der Grand geht nicht, weil sowohl Kreuz 10 als auch Karo 10 direkt auf Stich stehen. Ja, das war dann vielleicht für die Distanz ein bisschen Unglück zu viel. Ja, und jetzt sind wir hier wirklich in den Niederungen des Skates und kämpfen uns durch Bilder und andere Kraut- und Rübenkarten so durch. Nun gut, ich lasse euch hier ein bisschen mitleiden. Ihr wolltet es ja nicht anders haben. ne? Und natürlich gehört auch dazu zugegebenermaßen, also am Sonntag live in dieser Situation war meine Laune, glaube ich, schon nicht mehr ganz so rosig. Ne? Obwohl ich ja immer gerne behaupte, schlechte Karten können meine Laune nicht so viel anhaben. Aber das Gefühl, selber schlechte Entscheidungen zu treffen, das kann meine Laune schon recht maßgeblich beeinflussen. Und natürlich denkst du dann auch darüber nach, soll ich da diese 45 halten? Hätte ich nicht vielleicht den doch wieder bei 40 passen sollen? Oder, oder, oder. Ne? Natürlich kommen diese Gedanken auch wenn ich in der Retrospektive sage, doch, komm, das war kein Problem, den kann man reizen, den muss man vielleicht sogar reizen. Ging halt nicht gut. So, und jetzt zieht sich die Serie so ein bisschen. Tut mir jetzt auch ein bisschen leid. Ähm, hab hier aber auch nicht den Bedarf gehabt, im Vorwege noch eine Stunde Schnitt zu investieren, um hier Lücken rauszuschneiden. War auch mir gar nicht bewusst, dass das sich jetzt hier so ein bisschen wie Kaugummi gezogen hat, aber ihr seht es, es war und ist offensichtlich so. Muss man dann eben auch durch. Also ihr nehmt alles mit, nicht nur die schlechten Karten, nicht nur die teuren Minuspunkte, sondern auch so eine Serie, die sich dann mal anders als die anderen Serien so zieht. Geht hier also nicht darum, mir irgendwie ein paar YouTube-Extra-Minuten zu schinden. Weiß ich auch übrigens sowieso gar nicht, ob und wie viel das bringt, ob jetzt das Video, glaube ich, 30 oder 40 Minuten lang ist, macht, glaube ich, gar nicht den Unterschied. Ne? Also, stark, du musst sein, wenn du spielen willst, Skat. Spiel 16, 4 zu 1, minus 72 Spielaugen. Drei Asse und vier Trümpfe. Ab geht sie, die Post. Endlich mal wieder was gesehen. Zwar auch wieder vier Bilder, aber den Peak, den können wir mal ein bisschen treiben. Wir müssen jetzt das Glück erzwingen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. 40 hat er, 44, ja gut, hat er auch. Irgendwann musst du dann natürlich auch einsehen, dass es vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist. 44 war an sich korrekt gepasst. Karo Bube lag drin. Ich hätte übrigens trotzdem ein schweres Spiel gehabt. Das sieht man ja auch. Dann hätte ich fünf Trümpfe ohne drei. Und drei Asse zwar, aber keinen Trumpf vollen in der Kontrolle. Trumpf hätte 4 zu 2 gestanden bei meinem Peak. Also, ich glaube, den hätte ich nicht gewonnen. Und ähm, wenn ich noch ein Auge höher gereizt hätte, hätte ich mich mit Karo Bube sogar tot gefunden. Jetzt sehen wir einen Gang von Spieler 3. Der war natürlich mit Karubube, hat er sich natürlich auch entsprechend gut verstärkt zum Grang mit Vieren. Gut, muss man sagen, er auch hoch verdient. Ähm, da hat er mich zwar überholt, was ich jetzt gerade erst sehe. Mensch, der hat mich überholt. Aber ähm, das Glück war ihm bisher ja auch nicht unbedingt hold. So, 4 Asset 2 Zehner. Grang ohne Vieren. Zweiter Versuch. Gegenreizung. Wo kommt diese Gegenreizung her? Die macht einen dann ja immer schon wieder so ein bisschen unruhig, ne? Warum, was muss da für eine Karte sein, dass noch einer 22 reizt, ne? Irgendwie so drei Bauern, fünf Piken oder so. Dann weißt du schon, was die Stunde für deinen Gang geschlagen hat. Trotzdem, irgendwie an Tagen wie diesen, ähm, trotz der Gegenreizung, weiß ich nicht, hätte ich irgendwie gerne auf den Buben äh, verzichtet aus irgendeinem Grund, weil das ja dann doch jetzt irgendwie der Billigmacher ist, ne? Gut, andererseits befähigt mich das jetzt, die Vollen irgendwie alle oben zu halten. Nach dem Motto, da werde ich ja wohl mit dem Alten schon hinkommen. Fünf Peaks sind offenbar auch nicht hinten, höchstens vier. Mal gucken, hat er die drei Buben? Tatsächlich, aber er hat auch nur drei Piken. Also Vorhand wirft noch einen Peak ab. Ja, nun wird er sicher noch irgendwo, guck mal an, Herz ist er frei. Also mein Gang ohne Vieren, der wäre auch wieder ziemlich heikel geworden. War so gesehen vielleicht schon gar nicht so eine schlechte Geschichte, dass ich hier den Kreuzbuben gefunden habe. So, und jetzt wird mir erst was in Karo angeboten. Ich habe ja jeweils die Dame gedrückt, da schnippel ich, denn ich gehe mal davon aus, dass Spieler 3 sich versucht hat, da Karo die 10 hochzuspielen. Spieler 1 wechselt, dreht auf Kreuz, wenn er ihm jetzt zwei Kreuzen noch hochgespielt hat. Dann ist es aber auch nicht so schlimm, denn ich habe ja noch das Einspiel in Pik. Er kann ja gar nicht, jetzt sind die Buben raus, er kann halt nicht das Karo ass stechen und die Herz 10 in einen vollen Krieg, also auf jeden Fall noch den Einschub in Peak bekomme ich auch noch hin, selbst wenn er jetzt zwei Kreuzen hat, aber er hat tatsächlich selber aus seiner eigenen 10 gespielt, wie ich das auch vermutet habe. Und Spieler 1 hat die drei Kreuzen gehabt, konnte deswegen auch kein Karo weiterspielen. So, also mal in, im 18. Spiel ein Grang gewonnen, immerhin. Sechs Spielchen noch. Tja, Mittelhand sagt 18. Das ist vielleicht eine Karte, wenn du angepasst wirst, dann kannst du mal reingreifen. Aber wenn du schon 18 hörst aus Mittelhand, na. So, drei Trumpf dagegen. Wir hauen mal wieder auf den Putz mit dem Pik Ass. Wir wollten es wissen und wir haben uns eine Information gekauft. Er hat keinen Pik. 13 Augen liegen. Gucken wir mal, was das für ein Spiel ist. Okay, da ist auch Trumpf Ass weg. Das wird wohl eh, deutet eher auf den Sechstrümpfer hin, sonst hätte er sehr wahrscheinlich im ersten Stich schon das Trumpfass verstochen. Ne? Beim 5-Trümpfer würdest du auf jeden Fall das Trumpfass schon retten. Beim 6 hast du vielleicht am Anfang nochmal kurz die Idee, dass du damit auch einen Stich machen willst. Stichst erstmal nur mit dem König, ziehst erstmal und stichst später. So. Da ist Pik 10 auch weg. Also. Jetzt kommt doch irgendwo die, die Schwäche. Was ist es? Herz zu dritt. Alles klar. Ja. Trumpf 7 ist Blödsinn an sich, Ich muss Kreuz 10 an sich spielen, aber es ist natürlich auch nicht wahrscheinlich, wahrscheinlich hat der Herzkönig noch Kreuz Ass und den höchsten Trumpf, da machen wir ohnehin nichts mehr, ne, denn sonst hätte er sehr wahrscheinlich ähm, einfach auf eine Pik zwischendurch abgeworfen, die blanke Kreuz, ne, deswegen muss er an sich Kreuz Ass haben, also so gesehen alles klar, wir sind raus, es war alles ganz egal, Kreuz Ass im Skat, naja, naja hätten wir vielleicht auch irgendwie so ein Spiel zusammenbekommen, so was sehen wir hier? Vier Asse, aber keine Zehn. Spiel 20, 34 Minuten gespielt. Grang ohne vier, der dritte Versuch. Der erste wurde verloren beim zweiten nach der Kreuzbube, was passiert jetzt? Wieder eine Reizung, gefährlich natürlich. Ja, wir können sieben Augen drücken. Wir haben zwei Pflichtbilder in Pik, das heißt, wir stehen auf 58, wenn die vier Asse laufen. Ein Bild muss irgendwo noch herkommen. Ja, geht los, ne? Mal gucken. Gut, ehrlich gesagt, Traumaufschlag ist Peak jetzt auch nicht, weil ich mich jetzt, nachdem ich rausgenommen habe, natürlich entscheiden muss. Ne? Wenn ich Pik raus spiele wieder, ähm, dann kann ein Blanke abgeworfen werden. Wenn ich jetzt einfach die drei Asse ziehe und kriege überall nur Luschen, dann haben wir halt die berühmten 58, also gar nicht so leicht. Andererseits, was weiß ich, wenn Herz oder Karo auf den Tisch kommt, muss ich mich auch im ersten Stich schon entscheiden, ob ich schnippel oder nicht. Also Traumaufschlag wäre irgendwas mit Pik 10 gewesen oder gleich Kreuz, Lusche, Bild. Ne? Ja, was spielt ihr jetzt? Wie setzt ihr das Spiel fort? Ich meine, in Herz und in Karo ist die Chance recht gering, Bilder zu schnappen. Dafür habe ich da die Chance zu schnippeln. Ich gucke also, was in Kreuz passiert. Und wenn ich jetzt hier zwei Luschen bekommen hätte, dann hätte ich Kreuz wieder rausgespielt, in der Offenung Kreuz steht glatt. Und ich kriege hinten raus noch in Herz oder Karo meinen Schnitt erfolgreich hin, weil dann geht es nicht anders. So bekomme ich den König da ist das eine extra Bild. Jetzt brauche ich nur noch meine beiden Asse. Die müssen doch laufen. Das muss doch jetzt funktionieren. Hui! Einmal Gang ohne 4 jetzt doch gewonnen. Ja, und Führung am Tisch. ne? Führung am Tisch ist natürlich nicht viel wert bei den wenigen Punkten. Aber immerhin. ne? Immerhin sind wir schon trotz des verlorenen Gang ohne 4 wieder so einigermaßen in einem durchschnittlichen Ergebniskurs unterwegs. So, was dieses Spiel interessant macht, ist natürlich die Reizung meines Partners. Ne? Der hat irgendwie auch was, plus er wird ja auch den Kreuzbuben haben. Ne? Dass das ein Spiel mit Schneider ist, ist eher unwahrscheinlich. Okay, wir machen 18 Augen. Ich habe den siebten Herz, er hat 10 beim, bestellt beim Alleinspieler. Eine Eröffnung, mit der, denke ich, beide Seiten irgendwie jetzt erstmal leben könnten. Ne? 18 Augen für uns, 10 für den Spieler, er hat seine 10 durchbekommen. Okay. Herz stand halt 3 zu 2. Ich werde aber irgendwann mit der Herzlusche noch Druckmassung machen können. Nach Überlegung, Pik Ass Zwischenzug. Das deutet ja Pik Ass Zwischenzug deutet ja irgendwo auf den Fünftrümpfer hin gut. Er kann auch wegen der offensichtlich kommenden Herzlusche. Der siebte Herz ist ja noch unterwegs, kann er auch den Zwischenzug mal machen. Aber trotz alledem, beim Sechstrümpfer kommt dieser Zwischenzug eher nicht. So, Pik Dame. Damit würde ich sagen, alles klar. Hat Herz 10 König an der Seite und 4 Pik, wahrscheinlich Pik 10 dann gedrückt. Und hat halt jetzt auch keinen Pik mehr. Ne? So, ich nehme rüber und öffne von hier Kreuz, dass er ins Leere stechen muss. Mein Partner noch den höchsten Buben und drei Kreuz, Ast zu dritt. Das ist, denke ich, recht offenkundig. So, Ja, da müsste mein Partner jetzt er muss auch kurz mal die Karte hoffentlich durchdenken. Und Da muss an sich jetzt Kreuz Ass natürlich rein. Da kann ich stechen und habe Kreuz 10 noch für den alten. Und Spieler 3, ich weiß jetzt nicht, er hat jetzt ins Leere gestochen. Er wird natürlich dann auch gleich noch ein Kreuz bekommen. Aber vielleicht hätte er trotz alledem eben auf die Lusche abwerfen sollen, auf diesen Trumpf 1, 1 und Kreuz 2, 3-Stand gehen sollen, weil dann hätte er auf jeden Fall einen kreuzvollen nämlich meine Kreuz 10 bekommen. Jetzt hat er einmal ins Leere gestochen, jetzt hier noch neun Augen bekommen und da verliert er diesen Karo mit 57. Gut. 40 Augen, die ja auch recht wichtig sind. Und jetzt noch mal. Ass 10, Ass, Ass, Herz, Bube. Der nächste Ansatz, die nächste Chance, ziehe ich diese Serie doch noch so einigermaßen an Land wird das nochmal mein Spiel, ein Gewinnspiel. Jedenfalls Spieler 1, der bisher noch nicht aufgefallen ist durch viele Reizungen, möchte auch mal mitmachen. Naja, wieder zwei Luschen gefunden. Nicht so richtig dolle. Ist also definitiv, hat sich es nicht zum Grang entwickelt. In Mittelhand wird man oder Hinterhand wird man vielleicht eher den Kreuz spielen, um die Vollen zu verstechen. Beide in Vorhand. Hast du das Tempo, reicht das vom Tempo meistens? Da spielen wir dann den 5 herz So, wahrscheinlich 4 dagegen. Ne? Beispieler 3 mindestens, vielleicht sogar 5. Herz 10 noch nicht gefallen, also auch gleich wieder, ähm, gleich wird es hier wieder irgendwie ein bisschen haarig. Ne? Beim ersten Mal möchte ich aber noch nicht abwerfen. Da ist auch ein Bild dabei. Das Bild nehmen wir erst noch mal mit und gucken erstmal. Sind es 5 trumpf dann kann es richtig schwer werden oder ist noch eine Lusche bei Spieler 1. Es ist noch eine Lusche. Das ist gut. Ich würde sagen, dann sollten wir das Spiel üblicherweise auch gewinnen. Vier Trümpfe bei Spieler 3, die können wir natürlich vertragen. Kreuz Karo Bube hat er noch, aber es sind ja auch, ich meine, das ist die kleine Schwäche noch zusätzlich in dem Spiel, dass ich kein Stück Karo gedrückt habe, dass also sieben unterwegs waren, ne? Zwei sind schon raus. Aber wenn die 4-3 stehen, dann ist er immer noch eine Übergabe, selbst nach dem zweiten Karo-Stich. Also das ist hier so ein bisschen die Achillesferse. Na, ihr seht, Spieler 3 überlegt jetzt auch wieder lange. Wahrscheinlich überlegt er, ob er jetzt schon vielleicht Trumpf zieht, ob er mich schon einspielt und hofft, dass ich nochmal dusselig genug bin, Trumpf zu spielen. Aber wenn jetzt natürlich Pik irgendwie kommt, dann würde ich danach natürlich den Gang über die Dörfer antreten. Und jetzt kommt Karo. Ja, aber vier Augen, jetzt ist mir dann doch zu wenig. Wie gesagt, da kann noch immer eine Übergabe stehen bleiben. Da beiße ich also nicht an. So, jetzt ins Peak rein und über die Dörfer. Und hier, interessante Konstellation. Sieht man also wirklich selten. Jetzt hat der Spieler mit den vier Trümpfen auch die drei Kreuzen. Jetzt also alles klar, Spieler 3 hat offensichtlich noch die beiden Trümpfe und den Kreuzkönig bestellt. Hatte also nur Karo König Lusche, 5 mal Karo bei Spieler 1. Jetzt kann ich es mir überlegen. Ne? Ich kann äh, Kreuz 10 <lacht> ziehen, dann macht er den Königstich und ich mache mit Herzbuben hinten raus noch den Karobubenstich. Vier Augen. Oder ich kann äh, Trumpf spielen, dann kriege ich die vier Augen über den Kreuz König. Ne? Gut, und da kriege ich dann allerdings auch noch die Kreuz Dame mit dabei. So gesehen spielen wir es jetzt so rum. Spielen in den Trumpf ein und lassen ihn dann selber mit Kreuz Lusche König ankommen. Hinten raus haben wir sowieso eben einen extra Stich. Diese Gabel sieht so ein bisschen schöner aus. Gewonnen war das Spiel jetzt aber ohnehin. das dauert aber hier, ja, du. Das dauert wirklich. Ein bisschen wie Kaugummi zieht sich diese Serie. War ganz egal, ne, ob Karo Bube zuerst spielt, den König oder die Neuen. Das war ja alles egal. Ich kriege übrigens, ja, da waren noch so viele volle beim Spieler 1, dass ich davon auch noch einen bekomme. Zwangsläufig. Damit kann ich natürlich mich erstmal wieder zur Ruhe legen. Das wird jetzt nichts. 24 von meinem Partner. Ich meine, ich habe nicht einen vollen. Das ist die einzige kleine Hoffnung, dass hier irgendwas gehen könnte. ist diese 24 Reizung von meinem Partner. der hat vielleicht ja einen Buben, ein paar Kreuzen. vielleicht sticht der Karo 10. also mal gucken, mal gucken. Man muss neugierig und gespannt bleiben. So, Grang offenbar ohne Zwein. Auch nicht die Riesenüberraschung jetzt bei den ganzen Vollen, die fehlen. Sechs Augen für uns. Ich sehe jetzt nicht die Riesenchance bei uns. 21. Oh, Pik 10 gedrückt, offenbar. 24. Oho, mein Partner hat ja auch noch ein, noch ein zweites Ass. 39. Er hat 10 auch gedrückt. Er hat 20 gedrückt. Er hat 20 gedrückt und er hat jetzt Kreuz Ass 10 da stehen und äh, ich habe die ganzen Karos hoch. Karo 10 blank bei meinem Partner. Ja, das war ja auch ein unglücklicher Verlauf für Spieler 3. Ähm, ja dass ich gar kein Stück Kreuz habe und jetzt war die 20er-Drückung natürlich ähm, ge gefühlt katastrophal. Zweimal kommt aus Ass Dame immer auf und <lacht> er hat jedes Mal <lacht> nur die Doppellusche drin und die Dame macht immer den Stich. Also ein kurioser Verlauf, ganz selten auch gesehen, muss man sagen. Ähm, ja, läuft also auch nicht bei Spieler 3. So, ich habe hier 18 und jetzt habe ich hier nochmal 20 gesagt. Ähm, wo ich nur den 1 Karo habe, ne? ist jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen grenzwertig, aber irgendwie, du musst ein bisschen was mal drehen, ähm, wenn hier noch was passieren soll. Vielleicht ja hier auch mal der sechste Trumpf drin. Es kann sogar zum Null werden. Also wir haben 20 gesagt. Ich hatte gar nicht die Riesenhoffnung, ich bekomme es aber für 20. Und jetzt liegt gar nicht mal übel das Pik erst drin. Und jetzt haben wir, ja, entweder Null, den man überlegen kann. Da haben wir eine Faule, entweder sowas wie Karo 7 Bube oder Kreuz 7 König. Ja, oder machen wir dann bei 20 eben doch das Pikspiel. Ne? Machen wir doch das pik mit beiden Vollen. Ich mache jetzt das pik Ich finde, der sieht gar nicht so schlecht aus. Beide Trumpfvolle, Sechstrümpfer mit dem Ass noch an der Seite. Tja, jetzt treffen sie gleich Herz. Das ist natürlich schade. Wäre besser, ich hätte in dem Fall Herz unten und nicht Kreuz. Oder sie hatten Kreuz getroffen. Hier werfe ich ab. 28, 39, ja, jetzt darf Trumpf halt, ähm, Trumpf muss jetzt halt sauber stehen, das ist ja klar. Also wenn ich den eben steche, dann bringe ich mich noch mehr in Teufelsküche. Trumpf darf jetzt nicht zu viert stehen, ne? Ist Trumpf 10 jetzt hier eine Option? Nein, ist es nicht, dann kommen Sie schon auf über 50. Sie dürfen halt nur... Ja, und da ist es passiert. Trumpf steht zu viert, Trumpf steht zu viert. Dann können wir uns leider natürlich wieder überhaupt nicht wehren in dem Spot. Und letztlich muss man hier sagen, ich habe in dem Spiel vielleicht eine, also vielleicht, ich habe sogar eine ganz gute Chance, wenn ich jetzt andersrum drücke. Ne? Jetzt hat ausgerechnet der Spieler, der vier Trümpfe hat, herz Ass 10 könig noch mit dabei. Und ähm, jetzt zieht halt herz Ass 10 Wenn ich jetzt die vier Augen in Kreuz die Null-Augen in Herz gedrückt habe, steche ich erstmal mit dem Trumpfass das äh, Herz-Ass ab. Und dann ist natürlich, wer mit, mit offenen Karten, das Spiel sich ja immer noch tot, aber mit verdeckten Karten ähm, kann man das dann vielleicht lösen. Ja, jetzt ist es halt wieder passiert, nachdem die Liste sich sogar noch recht wohlwollend entwickelt hatte nach dem verlorenen Grang, passiert hier noch wieder so ein Unglück. Ja, die 20 waren natürlich auch ein bisschen frivol, Andererseits, wie gesagt, wir wollten noch oben angreifen und es zeigt sich immer deutlicher, in diesem Turnier gehen meine Angriffe einfach irgendwie ins Leere, beziehungsweise sogar richtig krass nach hinten los. Ähm, gut, können wir an sich wohlwollend positiv sagen. Spiel 20 hätte man ja auch leicht verlieren können, den ohne Vieren und ein paar andere Spiele sind auch gut durchgelaufen. Aber letztlich an einem guten Tag muss halt ein, zwei Unglücke weniger müssen passieren. Und wenn ein Unglück vorne weniger passiert, dann sagst du hier vielleicht auch nicht mehr die 20 und dann lässt du die Punkte eben auch noch, die Minuspunkte auch noch liegen. Nun gut, wem sage ich das wie beim Skat? Es bleibt also... Ja, spannend wollte ich gerade sagen. Die Spannung ist ein bisschen raus. Trotzdem ähm, werde ich euch natürlich auch noch die Tage, die letzte Serie zeigen, mit der das ähm, Ding dann ins Ziel gegangen ist. Ähm, wünsche euch jetzt noch einen schönen Freitag. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt vor allen Dingen gesund und wie immer gut blatt.